Wir befinden uns häufig auf weiten Landschaften des Lebens, während wir versuchen, unseren Zweck und die Pracht, die in uns wohnt, zu erfassen. In jedem von uns schlummert ein Keim, der darauf wartet, genährt und kultiviert zu werden. Doch um diese Größe wirklich zu entfalten, müssen wir zuerst an uns glauben, die Macht unserer Gedanken bei der Gestaltung unserer Realität darf nicht unterschätzt werden. Durch unsere Gedanken werden wir zum Herrn und Meister unseres Schicksals. Wir halten die Zügel unseres Lebens und sind somit für die Ereignisse verantwortlich, die wir erreichen. Ob unsere Gedanken positiv oder negativ sind, sie formen unsere Erfahrung und definieren den Weg, den wir gehen. Es ist das Verständnis dieser Wahrheit, das uns das grenzenlose Potenzial in uns erkennen lässt. Jeder von uns hat die Fähigkeit Großes zu erreichen. Wir können großartige Erfinder, Innovatoren, Redner, Einflussnehmer und Beispiele für unsere Mitmenschen werden. Um dieses Potenzial zu nutzen, müssen wir die richtige Einstellung kultivieren, Selbstbeherrschung üben und unseren Geist meistern. Wir müssen die Kontrolle über unsere Psyche haben und uns mit der natürlichen Welt um uns herum in Einklang bringen. Begrenzende Überzeugungen und negative Gedanken halten uns oft davon ab, unser volles Potenzial zu erreichen. Diese Überzeugungen können aus den Worten anderer stammen, die an unseren Fähigkeiten zweifeln oder aus unseren eigenen Unsicherheiten. Um diese Hindernisse zu überwinden, müssen wir uns darauf konzentrieren, eine optimistischere und positivere Einstellung zu kultivieren. Zeit allein zu verbringen, ist unerlässlich für die Entwicklung der Größe in uns. Während dieser Momente der Introspektion können wir unsere einzigartigen Talente und Lebenszwecke entdecken. Indem wir innerhalb unseres Zwecks operieren, entfesseln wir das versteckte Potenzial, das immer in uns war. Wir sind dazu bestimmt, die beste Version von uns selbst zu leben. Aber es erfordert, dass wir diesen Weg aktiv verfolgen. In der Bibel steht geschrieben, dass man sein Licht vor der Welt leuchten lassen soll, damit andere eure guten Werke sehen und den Vater preisen. Dieses Licht repräsentiert unser Bewusstsein, unser Sein und unsere Verbindung zur Welt. Wenn wir als beste Version von uns selbst leben, inspirieren wir andere und bringen Veränderungen hervor. Um unser wahres Potenzial zu erreichen und unsere Größe zu entfesseln, müssen wir an uns selbst glauben, Zeit für Introspektion aufwenden und uns auf das konzentrieren, was wirklich wichtig ist. Dazu gehört auch, der Menschheit zu dienen und auf sinnvolle Weise zur Gesellschaft beizutragen. Die Welt wird zu einem besseren Ort, wenn wir alle unsere Größe erkennen, und für unsere Gedanken und Handlungen Verantwortung übernehmen. Um diese Reise wirklich anzunehmen, müssen wir uns mit unserem höheren Selbst verbinden, das uns den Weg zu unserem Schicksal weist. Dieses Schicksal ist geprägt von Wachstum, Beitrag und Nutzen für die Menschheit. Wir sollten uns daran erinnern, dass die Größe in uns steckt und dass wir dafür bestimmt sind, groß zu sein. Wir können mehr erreichen, als wir jemals gedacht haben. Aber wir müssen zuerst an uns selbst glauben, und unsere Energie in die richtige Richtung lenken. Wir sollten unsere Gaben nutzen, um andere zu inspirieren und zu ermutigen. Gemeinsam können wir eine bessere Welt schaffen, indem wir uns gegenseitig inspirieren, unterstützen und zusammenarbeiten, um unsere Ziele zu erreichen. Lasst uns in Richtung Größe gehen, indem wir die Keime unseres Potenzials in uns nähern. Wir sind alle miteinander verbunden und tragen zum Muster des Lebens bei. Es liegt an uns, die richtige Einstellung zu kultivieren unseren Lebenszweck zu finden und uns als beste Version von uns selbst zu leben. Wenn wir das tun, werden wir das grenzenlose Potenzial in uns entfesseln und die Welt zum Besseren verändern. Lass uns uns weiterhin gegenseitig inspirieren und ermutigen und gemeinsam in Richtung Größe und Frieden gehen. Ich wünsche dir nur das Beste für dein Leben. Abonniere diesen Kanal, wenn du auch auf deinem Weg bist, dein größtes Potenzial zu entfalten. Alles Gute, dein Melle 4.